Hallo von der Automesse in Shanghai. Tag 4 liegt hinter uns. Letzter Tag für die Fachbesucher. Wieder sehr viele Gäste und großes Interesse an unseren Produkten. So langsam gehen uns die Flyer aus, müssen neue beschaffen, sowie auch die Visitenkarten. Morgen ist dann geöffnet für jedermann. Auch wieder ein spannender Tag. Wir melden uns dann wieder nach Tag 5. Auf Wiedersehen aus Shanghai.